Okay. So, die Aufnahme ist gestartet. Guten Morgen allerseits. Hallo. Hier sind wieder Andreas und Sabini. <lacht> so, Sabini, Salami. So, Sabanimi. Wie ihr seht, äh, weil wir kurz vor der Fachpraktischen sind und ich absolut keine Ideen mehr habe, spielen wir wieder Mario 64. Und das ist seine Schuld, denn es war seine Idee. Ich will hier noch nicht rein, ich will an die Wände springen. Halt. Herzlichen Glückwunsch. Schönen Dank. Das Setup aufzubauen hat auch gar nicht lange gebraucht, Nein, nur länger als ich. dieses Video gehen wird. Wow. Ich bin jetzt schon begeistert, ihr merkt es an meiner Tschüss. Stimme. Danke. Wir sind du. drin. Zack. Was ist hier? Ich du Sack. Was sind das jetzt? Ich wollte mal gucken, ich, was wir machen können. Ich will raus, ich verstehe. Das ist übrigens nicht der gleiche Spielstand vom letzten Mal. Das hier ist auch kein Let's Play, es ist einfach nur Fuck. Ja, ähm, da die Leute es nicht wissen können, weil sie es nicht sehen, äh, wir haben zwei Mikrofone vor uns. <lacht> Und ich sitze ungefähr einen Meter weiter weg vom, äh, vom Tisch. Ja. Ich sehe also die Hälfte gar nicht. Ja. Und ich nutze mein beschissenes Tischmikrofon. <lacht> Tschüss. Die Aufnahmen, also die Tonqualität klingt deswegen so ein bisschen Sack. So ein bisschen sack. So ja. ein ganz kleines bisschen Sack. Kleines bisschen Sack. Ich hab bisschen Lust, diesen hier. Wo bist du? Ich bin da hinten. Welches hinten? In der Tür mit den Sternen. Mit dem Stern. Wow, wow! In der Tür mit den Sternen! Ich sagte ganz hinten genau die da. Da gibt's noch neben ein ganz der, weiteres hinten. Neben der Holztür. <lacht> da gab's ein weiteres hinten. Aber nicht neben der Holztür. Ach, fick dich doch! Das <lacht> <lacht> Lass mich rein! Mach mal nicht mehr nach Hause. <lacht> ja, gut. Ähm, so, wo zum Fick bin ich hier? Hi, grüß dich. Oh. Okay, was soll's. Jetzt hab ich nur Kleingeld. Sammeln wo wir Kleingeld? Wo bist du denn schon wieder? Nicht. Sammeln wir Kleingeld? Von mir aus. So, ja. mir auf fucking Sack egal, was zum Fick ist gerade passiert. Was? Echt? Äh. <lacht> du oder soll? Ich hab aufgegeben, Lee. Oh, fuck. Mach ich irgendwas? Ach irgendwas Bedeutsames? Ach ja, ich bin übrigens Luigi. ne? Also. Ja, falls das nicht offensichtlich war, okay. Wo zum Fick bist? Du? Ach da bist du. Komme ich niemals hin. Kann ich mich in der Blase irgendwie zu dir steuern? Nee, du müsstest eigentlich, das müsste eigentlich äh, halbautomatisch klappen, glaube ich. Du kommst, also, du kommst. Wow, ich, ich bin versuch' super, zu dir zu steuern. Das ist das Einzige, was hier irgendwie. Ja, ich. Äh, das senkt sich hier aber auch kaum. Ich glaube, du musst schon so ein bisschen mit. Ich versuch's, aber da wirkt nicht nach unten. Ich weiß nicht, ob du irgendwie A oder B oder sonst was machen musst. Äh, äh. Oh, ja, das äh, könnte sein, dass du jetzt. Äh, äh... Äh, weg! Äh, äh, äh, äh, äh, du hin. Oh nein, warte hier. Äh, oh nein. Oh nein. Da unten hast du nichts zu suchen. Komm wieder hoch. Ich, ich glaube, ich schwebe nach oben, aber irgendwie auch nicht. Oh, warte, mal, Bist du... Oh mein oh, Fuck, da war's! Oh, Adi, oh, oh, <lacht> bitte helfen oh, hi, Sie mir! Hi, hallo. Bitte helfen Sie mir. Hallo, kommen Sie, äh, kommen Sie rein. Bitte sehr, hallo. Hi. Guten Tag. Gut, äh, jetzt haben wir das auch überstanden. Ich ja. lauf mal ganz entspannt die Wand entlang. Wir haben übrigens schon mehr als, äh, mehr als die Hälfte der 100 Münzen, <lacht> Und wir haben eigentlich nichts gemacht in der Zeit. Wir haben auch niemals die Hälfte der 100 Münzen gespielt, also. Ja. <lacht> Du, du, du, du. Ich wünschte, ich könnte irgendwas besorgen auf diesem Welt. Äh, das kannst du. Geh hoch und verklopp den Ziegelstein. Nein! <lacht> ich bin Vegetarier, ich verklopp keine Ziegelsteine. Nein! Aber du, Grünzeug, was? das war prügelig. Was? Okay, gut. Ey, dieses Grünzeug tötet mich. Andi, helfen ja, Sie mir. Ja, wenn, wenn es immer noch schnappt, dann kannst du sie angreifen. Das haben wir sehen. Jetzt bin ich dich angreifen. Uff. Ist das schon. Ich Bleib hier! <lacht> das mach ich jetzt <lacht> zweites Mal, ich bleib jetzt hier! Okay, warte, ich, äh... Wenn ich dich da jetzt raushole, rutschst du runter, ne? das weißt du schon, ne? Das soll mir latte sein, dann... Okay. Mach nett mit mir. Tschüss. Ey, wenn du dich in die Ecke dahin stellst, dann äh, gibt's, äh, da kannst du dich hoch teleportieren. In die andere. Genau, die da. Gerade hinstellen, nicht, dass du die Wand bewusst so, nice. <lacht> hi. <lacht> ich bin mitgekommen. What? Wenn ich zu lange da stehen bleib, passiert es wohl mal. Okay, dann beweg dich. <lacht> <Sehr gut>. <lacht> Nein! <lacht> ich will nicht! Jetzt so, Stein. du prügelst dich also mit Steinen, Andreas. Habe ich das richtig verstanden? Ich, ich prügel mich am liebsten mit Steinen. Das ist meine Lieblingszeitbeschäftigung neben Oma schubsen und äh. Das würde äh, ich gern auch sein. Stein ja. Stein. Stein? Ich dachte gerade, ich auch. Aber... Bitte mach auch wie <lacht> gegen <lacht> eine Steinlage. <Steinbarker. lacht> Ähm, ich, ich rubbel gerade noch mein Hinternami. Äh, du weißt, Druck, du weißt, wie du dich duckst? Äh, das müsste auf deinem... Äh, ja genau. Und wenn du äh. springst, den Knopf drücken und dann... Ja. Okay. Ah. Taschengeld. Mittagessen. Coins. Okay. Gleich haben wir's. Achtung, da kommt er. Oh. Ach, ich, den ich haben wir schon. <lacht> <lacht> den haben wir schon, okay. Aber wir können die roten nur sammeln. Ich... bin ich hab... Stein. <lacht> <lacht> können wir die Wurten sammeln? Wir können die Wurten sammeln, oder? Ja, natürlich können wir. Oh, oh, okay, tschüss. Zum ich, Fick hab, ich hab... Die, Nein, ich hab... das irdische Leben verlassen, warte mal. Das irdische Leben verlassen? Ja, warte, ich komme. Was? Was passiert hier? Oh mein Gott, ich glaube, man wird sehr viel Atmen auf diese Aufnahme <lacht> Es wird äh, sehr luftig quasi. Du, ähm, kannst du, mal, kannst du dich mal kurz hier irgendwo hinducken? Nein. Hier so in der Nähe so? Nein. Damit werden die Roten kommen. Nein. Bitte. Nein. Bitte. <lacht> <lacht> <Du's> bitte. <lacht> Nein. Nein. Ich deine Hilfe. Nein. <lacht> ich will das nicht. Ah. <lacht> Toll. <lacht> toll gemacht hat er, ja. Deswegen ich mir nicht ducken. Du sollst ja Ach, Mann. Ob wir Schwabbel hier runterwerfen können? Okay, warte mal, dann nutze ich ihn einfach raus. Shit! <lacht> Wunder toll. I can't see shit. So, habt ihr Zeit? Aua. Tschüss. <lacht> What the fuck. Ich Bin einfach runtergeslidet. Hab den Drift gemacht. Das bin ich nicht, buddy. Ey. Ach, dass die Kamera sich auch immer wechselt. Ich glaube, ich muss irgendwie... Hi. Hi. Greetings. <lacht> Toll. Yo, okay. Ich find, ich könnte physisch irgendwas verbuchen. Ich hab's geschafft. Du, Andi? Ja. Meinst du, du kannst mir billige Steam-Games besorgen? Ich hab. Warum haben wir den auch schon? Sind wir Hä? so viel verdienen? Was soll denn das? Haben wir nur die Münzmission hier gemacht? Das gibt's ja nicht. Naja, für mehr war ich auch nicht tauglich. Das müssen wir machen. Okay, Eigentlich haben wir das nochmal gesehen? Das reicht jetzt Komm hier Das, das ist jetzt endgültig Schluss. Das ja nicht. Komm, leg dich hin. Mach Schluss jetzt. Komm, pflanz dich. Extra auf den Anus. Nice. Oh, ich bin gut in Schlamm-Attacken. Hell ja. Yeah. Guck mal, wir, den hatten wir noch nicht. Ja. Da haben wir ihn rein. Oder? Warten mal, können wir noch anderes raus? Ich glaube nicht. Komm mal an den Käfig da ran. Um, Wie macht man Sachen? Oh, das müsste man eigentlich mal probieren. Aber erstmal nehmen wir das ja mit. Also, äh, Sammel ich das jetzt oder? Ja. Ja. We. Me. We. We did it. We wonderful. saved the world. No. No. No. No, we didn't. Ich freue mich schon, das Uncut hochzuladen. Das sieht richtig nach Mühe aus. <lacht> ja, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Ey, ich wir glaub... sind in den Prüfungen. Ich glaube, das müssen die Leute jetzt einfach mal verkraften. Das müssen sie ja, jetzt wirklich verkraften. Das sieht jetzt nicht anders. aus. Vor allem, weil du endlich mal an dem Ding hier weiterspielen willst. Vielleicht wird es doch einfach noch ein Let's Play werden. Einfach nur damit. Dann... Oh Jesus, naja, dann haben wir aber schon den falschen Spielstand gemacht, ne? <lacht> Interessiert das irgendwen? <lacht> Nein. <lacht> Deswegen, die müssen jetzt aber leben. Kann man nicht noch irgendwas hab... mit dem Schmetterling machen? War da nicht irgendwas? Ähm, ja, man kann die bestimmt irgendwie schlägern oder so und dann kamen da Sachen raus. Entweder gefährliche Kugeln oder Lehm oder sonst was. Ich weiß auch nicht, ob das geht jetzt hier. Wie mücken, nur ein Wie war das nochmal bei Timmy Turner? Wo Teddy trampeln, Schokolade essende Blumenzerstörer? Kann man so also nicht Keine fucking Shit. Ich? Komm. Einfach nicht. Was ist, was ist Fuck, bin ich depressiv. Ich... Irgendwie... Ich weiß grad nicht, was ich mit mir anfangen soll. <lacht> was ist denn die Mission? Also... Die Mission ist auf dem Turm oben. Nein! Ich bin nicht! Komm, lass dich retten können, oh. okay. Hätte ich bestimmt irgendwie. Ich bin nur leider zu inkompetent dafür. Wurzum okay, ich weiß, was wir machen können. Ähm, du gehst. Warte mal, warte, du bleibst da oben. Ich komme. Nein, bitte nicht. Der macht schon wieder Sachen. Der soll sich nicht bewegen. Nein, auf. Oh, ich bin an einer Seifenblase, die lebt. Alles okay. Ich die Drecksackblase führt mich. Hilf mir. Halt. Ich bin, ich bin oh, das ist ein Stern. Ja, den sollst du dann gleich nehmen. Ich würde also. echt gerne runter. unten. Oh mein Gott, ich kann mal nach Okay, warte, du bleibst da jetzt. <lacht> Fuck. Ich will es ja nehmen. Ich wünschte, ich werde nicht so schlecht wie ich bin. Ich will das nehmen. Kupani. Ja. Äh, äh, äh. <lacht> äh. Ich äh. wünschte, ich könnte physisch irgendwas bewirken. Okay, komm von dem Stern da weg, wir holen jetzt gleich zwei auf einmal. Ich weiß, was ich tun wollte. So, du bleibst jetzt hier. Und ich mach stattdessen äh. Vier. <lacht> So, nehmen wir um. ich nämlich den hier, so dann können wir die gleichzeitig mitnehmen. Okay, du sagst auf drei, oder so? Los. Riesenatz. Du sagst auf 3. Los. Danke Andreas! Danke für deine Anteilnahme. Ich bin begeistert. Ja. Fuck das das genial. Bad geklatscht. Schön ich bin auch, also ich würde sagen, unsere Arbeit ist getan. Ja, wir sind quasi Meister So, der Käfig. Ah. Kommen wir da hoch? Machen wir das auch? Ähm. Ich weiß wie man es normalerweise machen würde, aber wir können es ja mal probieren, was äh, wie wir das da machen. Okay, wo bist du hin, du Spacken? Ich bin hier oben. Welches oben? Ganz oben. Was ist mit dir? Wie bist du da auch gekommen? Ähm, naja, ich hab ein bisschen... Du bist du des mit der fucking Mond Ich hab ein bisschen abgekürzt, ich hab einfach... äh... Denio gemacht und dann, äh, ja. Works every time. <lacht> äh, nur nicht bei mir. Äh, äh, okay. Du kannst auch wieder den Teleporter nutzen, das ist mir auch recht. Ach ja, Warte. äh... Warte, äh, Nee, nee, nee, nee, nee, ja, gut, morgen ich kann sie dann nach oben fliegen. soll oh, ich mich jetzt? Nice. <lacht> Warte mal, du hast dein Leben zurück. <lacht> was? Du hast was ist passiert? Ich weiß nicht, du hattest gerade eins und dann hast du wieder die vollen zwei. Ah, verstehe. Ich bin zwischen Leben und Tod. Ja. Du bist quasi ein Zombie. Gewissermaßen. Kennst du die Creepypasta über Zombie Luigi? Das <lacht> war Zombie Luigi. Lange Geschichte. Obwohl eigentlich keine was das, Geschichte. Basiert das auf dem Luigi's Mansion verworfenen Game Over Screen oder was das auch immer? Dieses wunderschöne Gesicht. <lacht> Dieses Sackgesicht, Luigi. Nein, Tatsächlich äh, war das. Äh, das, hatte, das war auch irgendwie eine Friday Night Funkin' Mod am Ende. Da habe ich okay. überhaupt das die Backlines wieder um, zugehört. Wie kommt man jetzt da hoch? Diese Mario World uh, I Hate You oder wie das heißt. Ja. Ja, wo er in, wo er in die Lava fällt und dann. Ja. ja. Betray. Ja. Wie bist du da jetzt also hochgekroppt? Ich habe das Übliche gemacht. <lacht> Fick dich, ich kann nicht mal die Kamera richtig drehen. Du wirst, du wirst da längst, wo die Pfeile hin, sag ich es wenn ah, ich das nicht will, dann haben wir ein Problem. Dann sitzen ne. wir noch zwei Jahre hier. Wach du mich auch. Okay. Welches muss ich jetzt? Hoch. Du, du mich auch. Ja. Ist, ich kann die Sache sagen. Es geht halt hoch. Ich, ich hasse diesen fucking Fahrstuhl. Oh, muss... Kommt der angewatschelt, der Spacken? Vorsicht. Okay. Also auf die ich. Das wusste ich nicht. Hi. Ich würde mich echt gern mit der Kamera da drehen. Da drüben habe ich so eine Planke umgeworfen. Geh über die Planke, your heart. Your wieder ein. Wir sehen nicht besser auf diese Rauberei. Ich kann mich nicht richtig drehen. Oh mein Gott, ich oh, seh Jesus. dich! Oh mein Fuck. Oh mein Gott. <lacht> das hat besser funktioniert, als ich dachte. Okay, wozu pick mich? Ich, ich äh, bin hier rüber auf diesen Insel. du musst hier rüber. Das überlebe ich nicht, wenn ich jetzt springe. <lacht> okay, ähm, dann weiß also ich nicht, geh sterben und flieg zu mir hoch. <lacht> genau das ist der Plan. Nein! <lacht> okay, willkommen zurück zu Mario 64 <lacht> <lacht> bitte. Mario 64 Stricke bitte, 64 Stricke bitte. Ich möchte 64 Stricke. Ich brauche so viel, um mich zu erhängen, um meine 200 Kilo zu erhalten. Ich komme hier nicht hoch. Ich bin so dumm. Okay. Er hat eigentlich diese. Ja. Er hat diese was? Er hat diese was? <lacht> What the fuck? Diese Pein, diese Argumente. Oh Jesus Christ, ist okay, voll an die Ich kann nicht also, mehr. Ist alles okay bei dir? Ich will nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Drücke weg von dir und dann. Also nein. in Richtung Ruhe und dann fällst du. Okay, nein. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. <lacht> <lacht> Komm, du schaffst das. Ja, okay. bis bist gleich hier. Nur dem Weg. Hi. Eh. Hi. Äh. Eh. Klop. So, da weiß ich. Ich würde ich das mal Ich werde nicht durch. springen. Nein du, Egal, nein, du duckst dich hier hin und ich springe auf und dann äh... gucke ich mal. Na, das reicht nicht an der Röhre. Nein. Äh, Vielleicht, wenn wir da dran sind. Äh. Und dann springe ich, ja, während aber. du auf mich springst, sondern haben wir Doppelsprung gespackt. Okay. <lacht> okay, wir haben uns jetzt bemüht. <lacht> Nein! Ich glaube, wir machen das einfach auf dem normalen Weg. <lacht> ich mag nicht mehr. <lacht> ich will nicht mehr. Was? Meine Blase war gerade. Okay, nevermind. Ich war irgendwo im Nirgendwo und irgendwo im Universum. Wurzum. Ja, ich hab gefällt ja. das. Ja. What the fuck? <lacht> okay, Was? tschüss! Was hat Hi. Denn <lacht> Perfekt, danke! Perfekt, das wäre einfach mal super. Ne? <lacht> <lacht> so wie alles andere auch. Enthauptung einfach so. Okay, willst du eine Wand wegfetzen? Natürlich. Riecht ja. Sehr gut. Vorsicht, nicht zu hochklettern, sonst kommt die Eule raus. Ich bleib einfach am Baum kuscheln. Okay. So. Oh, Was? Weißt du? Oh Gott, wir haben keine Ansicht. Oh nein. Äh, wo bist du nochmal? Keine Kameraansicht. Oh no. Ich bin... Ja, geh da hoch äh, an dem Grauen. ähm, Das Graue hoch. Das da, genau. Und dann gehst du weiter links. Und dann... Ähm, die auch nach links? Ja. Ah, dieses links, okay. Hi. Ich noch ein bisschen oh. <lacht> <lacht> wow. Hi, wann öffnet ihr Danke, Sheldon. Bist du jetzt drin? Ja, wir sind jetzt beide drin. Oh, hell ja, yeah, was ist denn das jetzt? Okay, wo wollen wir... wo machen wir... Lust, ähm, auf, ähm, die Wand rechts, ähm, höher. Ja, ähm, ein bisschen weiter rechts wieder, rechts, rechts... nein, links, oder? Rechts, ja genau, die... Die Ecke da, die wollen wir abhauen. Die Ecke? Die Ecke. Oh, die Steuerung ist manchmal echt so legendär. Ja, ich weiß nicht. Kann ich was machen? Das da? Ich laufe hier unten rum, und so. oh. <lacht> Du bist einfach da. Okay, cool. warte. Äh, die fucking Ecke. So jetzt das auf die Ecke schießen. Ja, aber wirklich die Ecke, also die die die die, die Kante, die Ecke, die die äh, Spitze, die die abhauen. Das nicht da? nicht die die andere. Das das das, das mit den Ziegeln, die Ziegel, die braunen Ziegel. Die... Du bist lustig, das hier. Ja. Yes. Ah, das war zu tief, leider, hm. Okay, ist okay. Hi. Könnte <lacht> ich jetzt einfach irgendwo um nirgendwo... What the fuck? Okay, ich mach einfach den. Aua. Du kannst doch die andere ein wenn du willst. Wow, oh, Jesus Christ! <lacht> oh, mein Gott, hab dich verletzt! Du ja. nicht Ja, <lacht> ich hatte dich ja, mal auch verletzt, glaube ich. Das ich nicht, ne. Ich hätte vielleicht auch warten können, eh? <lacht> So, wo bist du jetzt denn, du Schmuck? Ich bin hier oben, du. Du, du, du, Ich, wir, ihr, sie, wir, ich ihr, Wir sollten eine Folge auf Englisch aufnehmen. Oh mein Gott, warum? <lacht> weil ich das nicht kann. Oh, nice. Au. <lacht> das <lacht> war in meinem <lacht> ja. Bye, bye. Tschüss, ich. No, fuck. No, no, fuck. Du kleiner Fuck! <lacht> ich hol dich. Ich krieg dich! Ein... Ich wollte grad sagen, kannst du nicht das Unkraut ein bisschen rupfen? Damit ich da auch mal wieder was machen kann. Oh schön, ich hab... Entschuldigung. Probier's dich. Ja, so mein Leben. Gott. Komm, oh. nimm das Ding, nimm's mit. Ich... Okay, ja. Mach's, Krepp. Ich hab gekreppt. Ein Lisp. Ein Lisp. Oh Gott, Mensch, oder äh. Wir haben jetzt 19 Minuten und eine halbe. Machen wir die halbe Stunde voll <lacht> Machen wir die halbe Stunde voll, let's go. Wir haben doch schon so lange fürs Setup gebraucht. Ja, da soll sich das auch lohnen. Da kriegen wir halt einen halben Stunden Part und können am Wochenende verschwenden, anstatt zu lernen. Das ist doch mal eine Option. Ja. Ah. und du bekommst den Teil nie hochgeladen, weil es so langsam ist. Ich freue mich drauf. Ich es heute hochladen und dann kommst du morgen. <lacht> <lacht> so, wie dieser eine, so wie dieser eine Part von MSP. Ich habe, Ich habe euch mal versucht, dieses eine MSP-Let's Play hochzuladen und das hat wirklich... Das hat wirklich einen Tag lang gedauert. Jesus Christ, wir gehen fliegen. Okay. Kann ich aber fallen lassen? Weiß nicht. Ja, ich meine, du könntest aber du das machen solltest, ist die andere. Okay, ist was ist unsere Mission? Ähm... Münzen sammeln und Schalter drücken. Obwohl Rote. ich gerade bin. Ich hab sowieso fast schon alle so einen What the fuck? <lacht> okay, dann... Äh, ich hab auch noch die eine Münze verpasst ich sag's auch noch extra. Ach, fick dich doch! Ah! Okay. Warte, wo ist der Ähm, dir Dann geh ich wieder, wieder an deine Arbeit Zeit. ansammeln. Also, ja. Ich würd gerne nach unten. Ich würd gerne meine Bruchlandung durchziehen. Ich will doch... Kann ich den Schalter drücken? Bitte nicht. wenn ich, bin ich zum Goodbye! <lacht> ja. Ey war nett mit uns, danke. <lacht> <Das ist nice. lacht> was können wir eigentlich? Nix. Nix, aber auch gar nichts können wir. Schlecht. <lacht> ich find das so stressig zu steuern. Ja, viele mögen das nicht, aber ich bin daran gewohnt. Gewöhnt. Gewohnert, gebonert. Gebonert. Warum, Warum fliegt der nur hoch, wenn er will? Warum macht der nur eh? Ich hab schon wieder die letzte Rote verpasst, was ist mit mir heute? Ich check nicht, wie das funktioniert. so dumm dazu. Es ist halt, ähm, ich will jetzt nicht sagen Momentum-basiert, aber es ist halt, äh, Wenn du runterstürzt, nimmst du, ähm, Geschwindigkeit zu. Wenn du hochziehst, nimmt Geschwindigkeit ab. Der will teilweise nicht mal nach links und rechts steuern und du willst mir schon was von Geschwindigkeit und was erzählen. Was ist passiert? Du bist irgendwie außerhalb der Map geflogen? Der Map-Grenze? Kann ich nicht und, äh, einfach. Nein, nein, nein, nein, nein, Ich überlasse das einfach mal dir und äh verpiss mich, ne? Also, okay, bye. Damit ich dir nicht mal am Weg stehe, damit ich nicht wieder die Map verlasse. <lacht> damit die Map nicht wieder mich verlässt. Kann ich bitte einfach. Ich will doch einfach nur in meinen Tod. Also nicht direkt in meinen Tod, aber ich würde gerne landen. So. Nein. Das ja, dass du in Tod willst, das hätte ich nie gedacht. Nein, ich. <lacht> oh, ja, ich Seit weiß, wann ich... ist Leben so schlimm geworden? Okay, Hi Andreas. Okay, es wird kein Speicherdialog angezeigt, <lacht> nice. Ah, what the fuck? Okay, ich nehme ihn mit. <lacht> <lacht> <lacht> was ist passiert? Du hast mich von der fucking Plattform gejeetet. How? <lacht> How the fuck did you do that? Ich eigentlich gette das nicht. Okay, Moment. Das war dein wir... scheiß Ziel. Okay, was machen wir jetzt? Äh... Sterben. Sterben klingt Easy. nach einer guten Idee. Wir gehen schwimmen. <lacht> Ich ah. okay. ist so Belastung? Warum ist das so Belastung? Wir direkt in Sch ins Schiff springen. Oder pass auf, du fixt dich und äh, ich versuche nicht zu ertrinken. Äh, ich meine, das wäre auch eine Alternative. Also. Weil ich sehe mich das noch nicht so. also... Ich sehe mich noch nicht so, mich zu ficken. Also. Na gut, so als, äh... Du bist ja auch mit, keine Ahnung, Mathe beschäftigt oder sowas. Was Nerds halt tun, hey. ja, Was Nerds halt machen. Schreiben schon wieder 50 HTML-Tabellen. Du <lacht> deine fucking HTML-Tabellen. Bist <lacht> dich, <Mann>! <lacht> <lacht> <lacht> Wo bin ich hier? Wo ist die Wasseroberfläche? Irgendwo meine, im Wasser bist <lacht> du <lacht> Das Leben ist so schwer geworden und belastend. Du <lacht> weißt nicht, was. Das sag ich sag ja hier keine. Erstmal bist du. <lacht> Warte mal, ist da alles draußen? Du kannst nutzen, was du möchtest, ich mach mich. Mal. Ja, alles draußen. Wir gehen jetzt ins Schiff rein. Ich weiß nicht mal, wo das Schiff ist. Ich hab da Schiff. So, ja, ein ist das Schiff. <lacht> so, Oh boy. Wie überleben wir hier? Ähm, wir müssen die voll öffnen. Keine Sorge, ich mach das. <lacht> Ansonsten ertrinken wir. Oh. Können wir danach atmen? Danach geht das Wasser ab und wir können atmen. Okay, das ist eine Maßnahme. Ich hätte echt gerne diese Luftblase gehabt, eigentlich. Nützen wir uns was, die Luftblasen? Ja, die geben uns Luft zurück. Sick. Sollte es eventuell irgendwo hin, wo kein Wasser ist, sonst verrecke ich den. Hi. Hi. yippee wir haben es geschafft. Diese Kante hat mich gerade vor meinem Ziel abgehalten. <lacht> kant, Kant, dieser, Kant, ja, Kant. Dieser Kant hat mich abgehalten. <lacht> Nein, ich bin doch einfach nur noch hoch. Andi, Kommst, andi. du, kannst das, du packst das, du bist die Beste, du bist unschlagbar. Fick dich. Ich will doch einfach nur mein. <lacht> ich behindert dich und mich! Ich behindere. uns Ich komm nicht aus der Pfütze raus, oh Mann. Ich weiß nicht warum, aber da kommt mir ein Spieltitel in den Sinn. Getting over it. <lacht> Verpiss dich damit. Aggression. Komm schon, du schaffst das. Ich bin froh, dass ich zählen kann. Lass mich in Ruhe. You got it. Sagte er und sah, mich fast ertrank. In einer Pfütze. I liebe liebes da glaubst du ein bisschen viel, nicht wahr? Aber ich ja. schätze, du glaubst auch Leute, glaub die dir irgendwelche Links über den Piose-Netz bezeichnen Was? Nichts, Bin gar nicht hier. Ignorier mich. Den glaub ich aber recht nicht, also. Soll das? I ain't believe shit, bruh. Do you even live, bro? Dann bekomme ich diesen diesen komischen ähm, Spam-Scheiß gesendet. It's finally here, Videolink. <lacht> Das habe ich, hab ich bei manchen größeren YouTuber gesehen, dass die einfach so, so Spam-Kommentare kriegen wie It's finally here und dann einfach nur so ein Link. It's finally here? Ja. Und äh, ich klicke da aber nicht drauf, weil ich äh, eine kleine Wuss bin. Weil <lacht> ich eine kleine Wussi bin. <lacht> ich bin doch einfach nur. Ich bin zu dumm, dazu. das. Das soll ich in der Vereinbarung sagen. You got it. How did Kids even beat this game? <lacht> <lacht> Fairerweise <lacht> muss man sagen, Kids hatten glaube ich mehr Bildschirm. Wenn der Bildschirm an meiner Behinderung schuld wäre, dann würde ich ihm auch entsprechend etwas sagen. Ähm. <lacht> um, so, soll ich einfach? Nein, ich schaffe das. So 20 Minuten dauern. Was da ist das, du Fuckstars? Glaube an dich. Nein. Oh. Ich hab irgendwie gerade richtig Bock auf Rayman. Meinst du, wir können Rayman. Rayman let's playen? Rayman? Oh, aber was für ein Rayman denn jetzt? Haben wir irgendein Rayman-Ding am PC, was man hier let's playen könnte? Ähm... Um, oh mein Gott, ich bin auf dem Brett. NEIN, ich will da nicht nach! Äh! Also, mh, was ich überlege gerade. Ich weiß nicht, ob Rayman 1 oder 2, die waren... äh, 2 oder 3, die waren glaube ich noch Einzelspieler. Ich müsste mal gucken, ob Rayman 3 einfach einen Mehrspieler hat. Wenn nicht, dann wäre es da noch Rayman Arena. Das ist, ähm, das, das ist speziell für Mehrspielerpartien. aber das ist halt kein Abenteuer. Das ist einfach nur... Ähm, ja, entweder auch Rennen oder Kämpfe und... Äh, hm. Also nichts, was ich kann. Nichts, nichts, was du kannst. <lacht> ähm, ich will doch einfach nur auf einer Plattform. Ich weiß nicht, ob es reichen würde, eine Handykamera oder so vor dem Fernseher abzusetzen, so dass nee. wir Rayman Legends spielen. Eine Handykamera, Alter. Das <lacht> ist ja nicht mal mehr 2012, das ist schon 2006. Ja, aber am PC habe ich nichts, glaube ich. Kann man nicht irgendwie Software für die Konsole da irgendwie draufpacken, dass man da... Muss? was... Software für die Konsole? Gab's da nicht irgendwie Aufnahmesoftware für die Konsole, dass man... Oh, nicht so schlecht, habe ich. Ähm. Aufnahme Software. Ich glaube, wenn du jetzt so eine Grabber oder sowas äh, bräucht, dafür bräuchtest du so eine Grabber-Sachen und die ähm, haben oh, wir ja aber nicht. Kamera das perfekt, ist so ein Hardware-Scheiß, den wir nicht haben. Und ansonsten würden wir nur einfallen. Kamera, was, sorry, ich muss gerade aufregen, was ist das? Ich kann das nicht drehen! Was ist das eigentlich? Ich weiß nicht. Es gibt bestimmte Kabelsachen, Kabel womit man Sachen vom PC auf den Fernseher übertragen kann. Ich weiß nicht, ob das andersrum geht, aber sowas haben wir auch nicht. Äh. Was macht er denn? Ich will doch nur. Ähm. Um, <lacht> ich raste aus. Du kannst auch die Kamera. Okay, also. Das hilft mir nicht. Ich will eher ja dahin gucken, wo ich hin will. Ähm. Um, nein, nein, nein, nein, tu das nicht, nein! Nein! Die ist auch. So. Ich raste aus, das ist doch nicht mein oder was? Ah! ist so Bitch! NEIN! Du bist ja gut da ah, Ich hasse mein Leben! Also okay. Das ist doch nicht! Nein, ich, ich kotze! <lacht> <lacht> Bitte vorrecke zu zusammen. NEIN! Ah. NEIN! Komm, mach das wirklich gar nicht mehr! Ja, okay. Ah, das ist doch nicht wahr! Wir haben jetzt übrigens gleich 30 Minuten. <lacht> <lacht> <lacht> ah, dieser Scheißbrett. Ah. Um. <lacht> Au. Meine Neon, weil du willst, mein Leben. Ich will nicht mehr. Ah. <lacht> das <Dieser> So Schmerz <lacht> <lacht> <Dieser> Schmerz, dir! <Anti>. Schmerz <lacht> ja... Ah. Das ist zu so heul. Oh Gott. Oh Gott, erlöse mich von dieser Pein. Was war denn das jetzt? Das war ein Leben. Das war meins, was ich mir gerade selber ausgetrieben habe. Mit einem Stück Holz. Einfach schon weg. Das war der Holzazismus, Alter. Also ich fühle nicht mehr. Ich glaube, wir sollten Schluss machen. Ja, wir, wir haben auch eine halbe Stunde zusammen. also. Ach. Es widerstrebt mir eigentlich mit so einem derartigen Misserfolg diese Scheiße zu beenden. Auch ich will nicht mehr. Äh, 50, 15 Sterne ist eine gute Summe zu enden. Löse mich von dieser Pein. Schluss jetzt. Okay. Ich will nicht mehr. <lacht> Aufnahme, nicht mehr. Aufnahme wird beendet in 3, 2, 1.